Wie kann ich in Starter Datensätze zusammenfügen? Zunächst mal gibt es da zwei verschiedene Fälle. Der erste und einfache Fall, mit dem wir uns in diesem Video beschäftigen wollen, ist das Anfügen von Fällen an einen bestehenden Datensatz. Das heißt also, dass Sie einen Datensatz haben mit den gleichen Variablen wie in einem anderen Datensatz. Einfachstes Anwendungsbeispiel dafür ist zum Beispiel, dass Sie eine Befragung durchgeführt haben. Dann hatten Sie zwei verschiedene Leute, die die Daten in den Starter eingegeben haben, sodass Sie also zwei verschiedene Datensätze haben mit verschiedenen Fällen, die sich aber auf dieselben Variablen beziehen, da es eben um dieselbe Umfrage ging. Und der Befehl dafür heißt append. Worum es in diesem Video hier nicht gibt, ist der etwas komplexere Fall, wenn Sie verschiedene Variablen in den verschiedenen Datensätzen haben dann brauchen Sie den Merge-Befehl. Dazu dann noch ein weiteres Video. Wie machen wir das also, wenn wir mit dem Append-Befehl vorgehen wollen? Der erste Schritt ist, wir müssen den Datensatz öffnen, mit dem wir starten wollen. Der wird auch Master-Datensatz genannt. Der zweite Schritt ist dann das Anfügen des zweiten Datensatzes per Append-Befehl. Und im dritten Schritt können wir dann den neu erstellten Datensatz abspeichern. Okay, wie sieht das anhand eines Beispiels aus? Ich habe hier mal einen kleinen Dateiordner angelegt, der heißt Beispieldaten und habe da zwei kleine Datensätze reingespeichert. Der eine Datensatz heißt Daten1.dta, der, der zweite Daten2.dta. Diese beiden Datensätze wollen wir jetzt zu einem gemeinsamen Datensatz zusammenspielen. Also der erste Schritt ist das Öffnen des Datensatzes 1, also File Open. Dann wähle ich hier meinen Dateifad aus, wo ich die Daten abgespeichert habe, in diesem Fall hier Beispieldaten, und gehe dann hier auf Daten So, Der Datensatz ist geöffnet. Mit dem Dateneditor könnte ich mir den jetzt anschauen. Ich habe hier einfach mal nur eine einzige, einen einzigen Fall angelegt mit diesen drei Variablen, war 1, war 2 und war 3. So, jetzt wollen wir den zweiten Datensatz dran spielen. Dafür brauchen wir diesen Befehl hier. Der heißt Append Using und dann müssen Sie hier den Dateipfad angeben, wo Ihre Datei abgespeichert ist. Alternativ können Sie auch ein Arbeitsverzeichnis definieren. Dann müssen Sie nicht mehr den ganzen Dateipfad hier angeben. Das zeige ich auch in einem gesonderten Video. Gut, also führen wir diesen Befehl hier einmal aus und schauen dann, was passiert. Hier wird das zunächst bestätigt, dass der Befehl ausgeführt wurde. Dann kann ich mit Edit nachschauen. Dann sehe ich jetzt, aha, das war hier mein erster Datensatz mit diesem einen Fall, 1, 2, 3. Und in dem zweiten Datensatz hatte ich auch diese drei Variablen und hatte dort einen zweiten Fall eingegeben. Und dieser wurde jetzt dran gehängt. So, der neue Datensatz wurde jetzt also erstellt. Wenn ich den abspeichern möchte, gehe ich hier auf File und dann kann ich den neu erstellten Datensatz abspeichern.